Der Gasthof Alpenhof ist 2008 eröffnet worden, hat eine Tiefgarage, eine große Terrasse, liegt etwas außerhalb von Davos ein ruhiger und aussichtsreicher Lage. Wanderweg und Langlaufläupe führen direkt am Haus vorbei. Trotzdem ist Davos in nur 10 Minuten zu Fuß erreichbar. Etwa gleich lang hat man mit der Ski auf der Langlaufläupe zur Sesselbahn aufs Jakobshorn. Herzlich Willkommen im schönen Hotel Alpenhof. Bitte treten Sie Das Ambiente des Hof ist familiär, wohnlich, natürlich und gastlich. 19 Nichtraucherzimmer vom Doppelzimmer bis zur Familiensuite stehen Ihnen zur Auswahl. zweckmäßig und liebevoll Einrichtung besticht durch viel einheimisches Holz. Badzimmer sind modern und großzügig. Frau Schämmeli, was gefällt Ihnen an Ihren Zimmern am besten? Ich finde immer die phänomenale Aussicht faszinierend. Alle Zimmer haben Frühstück inkludiert. Doch wer die Halbpension bucht, wird das nach einem sportlich anstrengenden Tag beim viergängigen Nachtessen im urig gemütlichen Restaurant sicher nicht bereuen. Thomas Schrammli, wie würdet ihr Ihre Küche beschreiben? Unsere Küche besteht vorwiegend aus Bündnisspezialitäten, aus einheimischen Produkten und das alles zu einkehrfreundlichen Preisen. Zum Teil kommen die Zutaten gerade vom Hof nebendran und bei einem feinen Glas Wein freut man sich auf ein Wiedersehen im Alpenhof Davos.